Moin Moin and welcome zu einem neuen Video auf YouTube. Ja, ich weiß, ihr habt es nicht mehr kommen sehen, dass ich überhaupt noch mal ein Video mache. Aber jetzt bin ich wieder da, um euch mitzuteilen, dass ich auf Twitch gewechselt bin. Also ich livestreame regelmäßig jetzt. Also ich habe jetzt vor kurzem erst angefangen, aber ich würde mich echt freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet und ja mir helfen würdet dort die Community aufzubauen, die wir auf YouTube hatten. Ich würde mich echt mega, mega mäßig freuen. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich echt euch so lange hängen lassen habe. Ich weiß, ich habe gesagt, ich komme wieder und dann kam wieder nichts. Es ist viel dazwischen gekommen und ich hoffe einfach echt, dass ihr mir verzeiht und mir eine Chance auf Twitch gebt. Also falls ihr noch Interesse an meiner Person habt, Kommt vorbei. Ich würde mich echt mega mäßig freuen. Also bis dann. Tschüss. tschüss.